大家好,我是Tobi na, hochschina you know Kung Fu. Oh, ah, ah, Können wir noch ein paar Himbeeren essen oder Erdbeeren? Ah, die Erdbeeren sind weg und die Himbeeren auch, aber oh. vielleicht gibt es ein paar Blaubeeren. Cool, gucken wir mal. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Ja. Wuhuuuh! Lanmei, Lea, willst du ein paar Blaubeeren? Ah, gab es schon ziemlich viel Arbeit. Was muss man heute alles machen? Ja, du siehst, die werden immer schwerer und die liegen am Boot, die müssen wir hochbinden. Okay. Am Kirschbaum müssen wir ein paar Zweige wegschneiden. Okay. Wir müssen den Kompost, den müssen wir ein bisschen durcheinander bringen. Und umsetzen. Nachher da nach da umsetzen. Und wir können ein bisschen ernten. Äh, da drüben sind rote Rüben. Da tun wir ein paar ernten und dann können wir uns einen Salat machen. Okay, klingt ja. cool. Okay. Wo fangen wir jetzt an? Äh, ich würde sagen, mitbinden. Okay? Ja, okay. Da brauchst du aber jetzt keine Handschuhe. Heranbinden. Okay, zeig mir mal, wie das funktioniert. Ja, okay, pass schauen. Also du brauchst hier ein Stück. Und das machen wir hier ganz fest. Ja? Also, ja, und wenn das fest ist, dann ziehen wir bloß ran und jetzt machen wir genau das gleiche. Wir drehen jetzt wieder bloß ja. nicht zu fest. Hm, so, jetzt, jetzt, jetzt hängt es schon. So und dann so. Ja, perfekt. Hm. Ja, das hast du gut gemacht. Prima, das hält. Gib mir mal noch so ein Draht. Ja? Danke. Was habt ihr hier in dem Beet alles angepflanzt? Hier sind nur Tomaten und da hinten sind zwei Frühbeete. Und ganz hinten da siehst du Brombeere. Wow! Das ist oh nicht bon wow. no mm. normal. Da. Das ist normal. Das ist normal. hier ist Das ist Moorrüben und wir haben ähm, Petersilie, hier. Ja, normalerweise kommt die auf die Kartoffeln, mmh. sehr gut. Wo ist die Petersilie, ich esse die Brombeeren. Genau, Und die haben wir jetzt frisch gebogen hier. Muss man die Brombeeren auch jedes Jahr anbinden? Jedes Jahr. Die hier, die schneidet man das nächste Jahr raus und die werden nächstes Jahr Früchte tragen. Mmh. Gut, gell? Ja, gell? Oh, <lacht> Jetzt klappt das. das Wie ist eine eine du Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Zucchini? Ah, das ist Zucchini. Boah, was mal, das ist Wie viele Zucchinis könnt ihr übers Jahr ernten? 20. So große. An einem Stock? Ja. Was ist das hier? Das sind Gurken. Die haben wir gepflanzt. Wow, da ist eine große Gurke. Die ist von selber aufgegangen. Das ist eine Ameisenstraße. <lacht> 啊 Let's go mal. Ja, kannst du einen Eine sammeln. Keine <lacht> Kartoffeln. Eier. Kartoffeln. Und hier ist noch was dran. Das wegreißen. Zieh. Zieh. Zieh. Zieh. zieh. Oh, bravo. Und jetzt nur die dahinter. Lea, ja, komm, die sammeln wir auch noch ein. Guck. Jetzt sammeln wir die noch ein, okay? Komm, wir gehen die Kartoffeln kochen. So, sollen wir noch ein paar rote Rüben ernten? Dann können wir eigentlich einen leckeren Salat draus machen, oder? Ja, wow. ganz lecker. Das ist die Leah. Lecker. Lea, zieh mal da. So, zieh mal raus. ruck. zieh, ruck. Du ziehen, so. Jawohl. Zieh, zieh, zieh. Oh. Wow. Mama, guck, bravo. Du mal das Pflücken. Guck, oh. nimm mal die. Toma. Rote, jawohl. Oh, oh. Ja. Oh. Sollten wir fast ein bisschen stützen. Sollen wir hier ein Stück Holz reinmachen? Können wir es auch einfach Nein. abfällen? <lacht> da schmeißen wir alles drauf, hier. Was, ja, was uns die Küche hergibt. Den Biomüll? Abfälle. Ja, Biomüll. Pass auf, ich wohl eine, eine. Und hier unten, da immer, ja. Da kommt Uah! schwarze Erde schon. Da sieht man es. Und da sind viele Käfer und Würmer. Hier wird gesiebt. Warum muss man das hier sieben? damit die groben Materialien rausgehen und das ist jetzt unser Kompost und das kommt jetzt wieder hier hin. Das ist unser, unser Dung, okay. das haben wir seit 50 Jahren. Ha. Haben eigentlich alle Deutschen so einen großen Garten? <lacht> Nein, das sind 400 Quadratmeter, ich glaube nicht alle, aber es ist viel, viel Arbeit. Aber das, was wir hier machen, ist sehr gesund weil wir keine künstlichen Mittel ver verwenden, nur alles, was der Garten liefert, an Abfällen, kommt hierher und wird wieder recycelt. So, so weg. Bravo. Oh. <lacht> Tschüss. Geh mal. Tschüss.